unser thema ist heute ich friere trotz fußbodenheizung dieses thema ist riesengroß wird in neubauten mit großen fenstern immer wieder vorkommen und kommt auch immer wieder vor wo wir dann zum ende hin eine infrarotheizung montieren um dieses problem zu lösen nun wie kommt das stellen wir uns einen raum vor der ganz einfach im Erdgeschoss ist. Da gibt es also Unterbau. Der Bodenunterbau ist Estrich. Dann gibt es eine riesen Dämmung drunter und dann halt Erdreich, Fundament und so weiter. Dann haben wir auf der einen Seite beispielsweise eine Wand nach außen. Die ist auch dick gedämmt. Das ist also alles wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir eine Glasfront. Es werden heute riesige Glasfronten verbaut und man vergisst ganz, dass eine Glasfront ganz einfach vom U-Wert her wesentlich schlechter ist, auch wenn es dreifachglas ist und und und. Nun passiert folgendes. Die Wärme darf hier am Fußboden laut Richtlinien maximal 28 Grad sein. Wenn nun hier kältere Temperaturen am Fenster anstehen, dann fängt das System durch die Luft sich an zu bewegen. Das heißt, die Warmluft, die hier entsteht, wird vom Fenster hier aufgefressen und umgekehrt, die Kaltluft fällt hier runter und kommt auf den Fußboden und wärmt sich dort auf. Das heißt, man kriegt einfach hier eine Konvektion, die hier abläuft, wobei eben am Boden immer die kalte Luft entlang streicht. Und je mehr kalte Luft entsteht, das heißt, je mehr die Temperaturen ins Minus steigen, ist es so, dass umso mehr Energie an diesen Fenstern abfällt. Und diese Energie braucht natürlich auch sehr lange auf dem Fußboden, bis sie komplett abgebaut ist. Natürlich wird dort bei den Systemen immer gemessen, dass man irgendwo 22, 23 Grad hat. Nur leider wird das meistens irgendwo hinten im Raum gemessen und nicht da vorne, wo es sich es tatsächlich abspielt. Wenn jetzt hier in diesem Bereich Sitzmöbel sind, Couchgarnitur und so weiter, dann sitzen die Leute dort tatsächlich mit der Decke dick eingemummelt, Fußbodenheizung voll warm und frieren. Es kommt noch ein weiteres Problem bei diesen Fußbodenheizungen hinzu, denn der Energieausweis nach OIB-Richtlinien sagt aus, dass man im Raum nur 20 Grad braucht. Das heißt, dass wenn hier tatsächlich minus 10 Grad anliegen, dass dann tatsächlich das Wärmeverhältnis und die Wärmemenge die abgegeben wird, einfach nicht ausreicht, um hier die Kältemenge vom Fenster aufzufassen. Wie die Lösung aussieht, ist ganz individuell. Dazu sage ich einfach, rufen Sie uns an. Wir haben eine Lösung, wir haben das schon oft gelöst. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder auf den ersten Klick auf unsere Homepage. In diesem Sinne, Ihr Johann Beurer.